Herzlich Willkommen bei asef-windnode.de, dem Portal für innovative Stadtwerkeprojekte im Rahmen von Windnode. Diesmal möchten wir Ihnen das Projekt Flüssigeiserstellung am ILK in Dresden mit Herrn Markus Honkel vorstellen. Unser Projektbeitrag ist folgender, wir haben ein Eisspeicher, flüssig-Eisspeichersystem entwickelt, was sehr effizient Eis erzeugt und dieses in Kombination mit regenerativen Energien sinnvoll einsetzbar ist im Bereich Gebäudekühlung oder Prozesskühlung industrieller Prozesse.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 Verbraucher oder Kunden wieder abgegeben zu werden. Bis zum nächsten Mal. Willkommen an Bord. Jetzt liken, abonnieren und Glocke aktivieren.